Das ist jetzt ein bisschen länger gemacht und ansonsten wegen zu und so, da kommt man ja oder? Irgendwie ein etwas anderes Gefühl am Vorderrad, irgendwas war da komisch. Das ist geil! Viel zu wenig Öl, die Die ist leer. Was ist jetzt, wenn die Gabel rauskommt von selber? Wollen wir vom Federbein an uns hörtlich oder Muss gemacht werden, wenn ja dann... Ich will nicht. Die Kämpfung schaut natürlich schlecht aus, aber wenn wir jetzt das Setting aufmachen und mal reinschauen, dann schaut es auf jeden Fall nicht, wenn wir dann schon viel weg sind. Ne? Herzlich willkommen bei diesem Video. Heute geht es einmal darum, dass wir einen Kunden haben, der hat zwei identische Motorräder. Allerdings ähm, beklagt er so ein bisschen, dass das eine Motorrad nicht so fährt wie das andere, obwohl eigentlich die Bikes wirklich komplett identisch sind und auch die gleichen Bauteile verbaut sind. Deswegen warten wir mal ab, der wird gleich kommen und dann schauen wir uns die zwei Bikes einmal an, ob es da denn Unterschiede gibt und ob denn da vielleicht irgendwas vergraben ist, was keiner von uns weiß. Bleibt dran, spannendes Thema. Mhm. Ja! Freut mich, Christian, dass du hierher gefunden hast mit deinen zwei fast identischen R1s, bis auf, dass die Regenreifen drauf hat und die ähm, Slicks. Was hast du vor? Regenmotorrad? Äh, äh, Trockenmotorrad? Oder was genau? Naja, interessanterweise. Und äh, das war der Grund, warum ich heute hier bin. Ich habe die auf Regen umgerüstet mhm. vor drei Wochen in Brünn. Das ja. war auch gut. Wir hatten Regenrennen äh, tatsächlich weil ich im Trockenen von der Bremsstabilität her nicht klar kam. Also ich habe ja extra zwei identische, wenn was ist, dann kann ich wechseln mhm. oder wenn man eine wegschmeißt. Und in Brünn wollte ich eigentlich mit der Maschine fahren. Mhm. Die ist auch gerade wieder frisch von Yard äh, sauber aufgebaut worden, nachdem ich damit ein kleines Malheur hatte. Aber mhm. ich habe gemerkt, die Bremsstabilität war nicht da und das Vertrauen war nicht da. Mhm. Und deswegen habe ich sie dann stehen gelassen und habe mir die andere genommen. Das mhm. lief direkt viel besser mhm. und habe mir gedacht, komm, dann mach hier eine mit dem Regen-Setup fertig. Mhm. War gut, denn wir hatten ein Regenrennen tatsächlich mit Katja und Dennis zusammen, ja, bin ich gefahren, ich versucht, die schon bei dir waren. Ja. Und da konnten wir auch tatsächlich den ersten Platz dann in unserer Klasse holen, das war super. Und du hast mir beide Maschinen, einmal ein Pannonia-Ring, du hast mal ein kurzes Grundsetup ja, gemacht, als, ja. ich, als wir in der Box mhm. waren. Und ich wollte erst mal wissen, stehen die beiden überhaupt noch gleich? Weil die hat sich vorne, gerade auf der Bremse, so anders angefühlt. Und ich möchte jetzt einfach wissen, was kann man vielleicht sonst noch am, am Fahrwerk machen? Wir haben mhm. mal drüber gesprochen, ich will mal rumkommen. Und das ja. hat sich jetzt angeboten. Ist der Plan grundsätzlich, jetzt zu sagen, okay, machen wir das Motorrad das Regenmotorrad und das als Trockenmotorrad? Nein, oder? Nee. ich möchte schon die Möglichkeit haben, beide im Trocknen zu fahren. Okay. Regen, das war jetzt einmal so ein Ding. Beide sollen gleich sein und beide sollen mir genug Vertrauen geben. Okay, beide also, gleich. Regen ist keine Präferenz, gar Aha. nicht. Ich sehe jetzt gerade, dass der Gabelüberstand, glaube ich, bei der hier mehr ist. Okay. Und die steht quasi, das ist jetzt der erste Blick. Ähm, der Gabelüberstand ist hier ein bisschen höher, das heißt, das Motorrad ist hier, also dieses Motorrad ist vorne einen Tacken tiefer. Okay. Was dir vielleicht dann auch diese Minimum schlechtere Bremsstabilität bei der gegeben hat. Okay. Ja, wo du jetzt gerade gesagt hast. Es ist nicht viel, aber durchaus, ähm, das reicht schon, dass es einen Unterschied macht. Ähm, das ist die Kayaba Gabel mit der ähm, Ölins Open Cartridge. Die Kayaba Gabel, die ist ein bisschen kürzer im Gesamten als die Öhlins Gabel. Okay. Und deswegen machen wir die vom Außenrohr her immer bündig mit der Gabelbrücke. Okay. Und das ist, da Rad ein höher. Genau, das ist da schon ein bisschen ein Problem. Ähm, dann würde ich sagen, damit wir mal eine, eine Basis haben, bauen wir auf jeden Fall von beiden Bikes die ähm, Federbeine aus. Messen die mal in der Länge, dass wir wirklich wissen, wie lang sind die Federbeine, weil da ein halber Millimeter macht großen Unterschied. Ähm, dass wir mal wissen, weil so können wir es nicht nachmessen, das sehen wir so nicht. Dann messen wir mal, was für Federrate eingestellt ist, äh, für für Federrate drin ist, mit welchem Preload eingestellt ist. Dann stoßen wir einfach mal in den Prüfstand rein, überprüfen die mal kurz. Ähm, tun auch im Notfall das Setting nacharbeiten. Und jetzt, jetzt ist die nächste Frage, die ja, ich habe... Ich habe nämlich auch die nächste Baustelle, aber frag euch erst. Ja, du fährst ja jetzt direkt nach Rijeka. Genau. So, und in Rijeka ist es halt so, dass du theoretisch, ich glaube, wir haben schon mal angesprochen, ähm, eine eigene Federrate brauchst wegen den Steilkurven und der höheren Kompression hast genau. du mir erklärt. Du hast eine irrsinnige Kompression durch diese das teilweise Felster da um 2 3 Meter von innen nach außen, also so richtige Steilkurven, die geben starke Kompression ins Motorrad. Dadurch brauchst du in Rieker tendenziell eine höhere Federrate als woanders. Aber du hast du ordentlich abgenommen, habe ich gesehen. Ja, das heißt, immer noch äh, zu viel drauf. Äh, gibt, ja, also nicht schlecht. Und die 95er Federn, die jetzt verbaut sind, die wären für die normalen Rennstrecken eigentlich top. Okay. Aber für Rijeka könnten wir auf 100 gehen. Okay. Aber dann hast du natürlich das Problem, dass du dann die 100 hunderte Feder drin hast. Muss ich wechseln, bevor ich dann genau. Dann musst du quasi, wenn du dann Spanien wieder fahren. irgendwo anders jetzt an Spanien zum Beispiel, was hm. das ein Anschluss ist, musst du dann quasi wieder zurück auf 95. Es ist die Frage, wie viel ist dir das einmal jetzt Rijeka wert? Oder sagst du, nee, das muss ein grundsätzliches Allgemeinsetting setting sein? Es geht noch nicht mal nur um das eine Marieka. Ich möchte wissen, wie okay. sich ein anderes Setup anfühlt okay. und möchte auch ein bisschen mehr Verständnis entsuchen. Also deswegen dann jetzt gerne eine härtere Feder und nachher müssen wir halt wieder zurückrüsten, bevor es nach Spanien geht. Ich möchte so viel wie möglich über das Ding kennenlernen und mich da auch selbst ein bisschen verbessern. Okay. Ich habe nämlich auch hinten noch ein Problem. Okay, welches? Und zwar... Wie immer, alle klagen ja über Grippe, aber ich habe mhm. gerade in Brünn zwei, drei Stellen, wo ich beim Rausbeschleunigen merke, dass das Hinterrad rausschiebt. Ich bin hinter Katja zum Beispiel hergefahren, gesehen, wann sie ans Gas geht, ich gehe ans Gas, ich konnte gar nicht so, ten, so konsequent aufziehen, weil sie ist sauber durchgezogen und da ist es egal, ob ich SC1, SC0 gefahren bin, mhm. bei mir hat das Hinterrad rausgeschoben mhm. und nach der letzten Schikane, bevor es den Berg hochgeht, Die äh, genau, hat sie hinten angefangen zu pumpen. Mhm, mmh, okay, gut zu wissen. Ja, gut, Katja haben wir ja schon überarbeitet, die hatte die Setting von uns schon drin, deswegen ähm, ist das also ein guter, guter Vergleich. Jetzt sagst du, okay, mein Grip ist ein Referenz-Grip im Brünn. Schwierig zu beurteilen. Ich meine, der, der Grip im Brünn ist schlecht, braucht man nicht reden. Das ja. Problem hatte ich auch in Valencia, okay. aber das war im März, April. Okay. Da hatte ich die Situation auch schon, ah. dass es hinten rausgeschoben hat. Mmh, okay. Ähm, ansonsten noch irgendwie Radinführigkeit, wenn du die Bremse loslässt, in der Bremse, äh, in der Kurve drin und an Schützgas gehst und leicht beschleunigst, hast also du da das Gefühl, dass sie weit geht, oder kannst du die Radien trotzdem... ich komme von einer, von einer M1000RR, das Ding ist im Vergleich wie ein Spielzeug, also okay. will dahin, wo ich hin will, das kann, kann ich jetzt nicht <lacht> vergleichen, weil es ist im Vergleich zu der einfach viel, viel besser. Okay, alles klar. Gut, Christian, äh, dann würde ich sagen, wir bauen jetzt mal beide Federbeine aus, checken die mal nach, messen die nach und dann sprechen wir uns gerne mal ne? Super, Was? machen wir das. Super, dann bis gleich. jetzt, wenn... Ich glaube, wenn rauskommt selber. Ich möchte wetten, dass die ein ditschen hat. Nämlich da oben drin. Und zwar, wenn die äh, die Innenrohr ins Außenrohr reinfährt äh, und die das Außenrohr einen leichten ditschen hat, Ja, wir haben jetzt ja da die Gabel von dem ersten Motorrad-Ausbau. Ich habe relativ schnell festgestellt, dass die Gabel ähm, verbogen ist. Und zwar wurde ich festgestellt, indem dass ich das Luftpolster anpassen wollte oder angepasst habe. Und da muss die Gabel ganz eingefedert sein, damit es oben bündig ist, dass man schön das, den Abstand zwischen äh, Gabeloberkante und ähm, Ölamfang messen kann. Und als ich das Motorrad dann wieder hochgehoben habe und die Gabel quasi entspannt habe, ist die Gabel oben stecken geblieben. Und das ist, weil hier so eine kleine Ditsche ist. Das heißt, ähm, die Gabel ist verbogen durch einen Sturz, da kommt der Lenkerstummel draufgehauen und dadurch ähm, passt quasi die, das Innenrohr, das Standrohr nicht mehr ordentlich dadurch, Jetzt zwickt das quasi und das ist natürlich irrsinnig schlecht für das Losbrechenmoment von so einer Gabel. Ja und äh, der Kunde hat am Anfang echt gesagt, der Christian, dass das Motorrad irgendwie ein bisschen anders gefahren ist. Es war auch ein Setting ein bisschen anders, aber das ist natürlich dann doch ein <lacht> dementsprechendes Problem. So und jetzt haben wir auf die Schnelle ein Außenrohr engagiert. Äh, da sind wir ja gerade schon am holen nebenbei, in der Zwischenzeit habe ich hier die linke Seite auch zerlegt und gleich serviciert, machen wir gleich alles neue, neues Öl, Zimmerring, zack, zack, Bum, dass das dementsprechend neu ist und ja, und die komplettiere ich jetzt und dann mit dem neuen Außenrohr bauen wir die andere Seite zusammen, kommen wieder rein, in der Zwischenzeit glaube ich, ist das Federbein schon wieder drin und dann machen wir das zweite Motorrad. Ausgangssituation ganz klar, ich wollte erstmal ein professionelles Setup auf meinen Bikes haben. Ich selbst habe leider Gottes da von Fahrwerk nicht wirklich viel Ahnung und ähm, ich möchte gerne beide Bikes gleich haben, damit ich auch schnell wechseln kann, wenn irgendetwas ist. Und ich weiß, dass ich jetzt nach Reeka fahre und Reka sich ein bisschen tendenziell anders verhält als viele andere europäische Strecken und äh, dafür wollte ich ein cooles Setup haben. Zusätzlich hatte ich bei dem linken Bike, mit dem ich im Juni einen Sturz hatte in Brünnen, irgendwie ein etwas anderes Gefühl am Vorderrad. Irgendwas war da komisch, ich konnte halt nur nicht festmachen, was da komisch war. Es hat sich nicht genauso angefühlt wie das, wie das andere Bike. Und deswegen bin ich jetzt halt hier. Ich habe gemerkt bei dem linken Bike, dass ich irgendwo... Das Ding war nicht stabil genug auf der Bremse. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich hart anbremse, ich komme da nicht mehr ganz in die Kurve rein. Ich wusste nicht warum. Wir haben allerdings jetzt tatsächlich ein paar Dinge gefunden und die sind auch nicht beide gleich abgestimmt gewesen, die Bikes. Bei dem linken Bike, mit dem ich einen leichten Sturz hatte, hat der Matthias jetzt glücklicherweise herausgefunden, dass tatsächlich im rechten Gabelholm eine ganz leichte Delle drin war und deswegen ist das Ding nicht mehr richtig ausgefedert. Ich muss dazu sagen, ich habe die relativ schnell wieder aufbauen lassen. Da auch nochmal ein großer Dank an, an Ja, dass es in der, in der Sommerzeit und als gerade Suzuka, das Rennen von Suzuka war, dass sie das alles so kurzfristig und schnell auf die Beine gestellt haben. Ähm, jedoch bei der Gabel, jetzt am Ende des Tages hat man gemerkt, eine ganz leichte Delle, deswegen ist das Ding nicht direkt rausgekommen. Äh, haben wir gefixt, beziehungsweise eine neue Gabel ist unterwegs. Die kommt jetzt heute. Da hat der Matthias zum Glück ein äh, gutes Netzwerk, was äh, sehr schnell tatsächlich da jetzt irgendwo, irgendwo äh, reagiert hat. Und dann sollte das auch in Ordnung sein. Gleichzeitig haben wir dann hinten beim ähm, Federbein nochmal einen Service gemacht, Abstimmung beim Federbein war wohl gut, so wie ich gehört habe, ist gut verglichen mit ein, zwei anderen, die hier schon mal ein Federbein gemacht haben. Es ist ein bisschen ähm, länger gemacht worden und ja, so noch ein paar Sachen, die angepasst wurden dann haben wir auch gemerkt, dass die Griffe nicht gleich waren, hinten ist ein anderes Schimpfspaket bei der rechten Maschine, also wir schauen, dass wir jetzt beide auf Stand bringen. Ich bin da echt guter Ding und, und bin sehr glücklich, was wir da heute alles rausgefunden haben. Ich glaube, das äh, wird eine coole Sache, wenn das fertig ist. letzten Millimeter von der Rebound-Seite zieht schon Luft. Ja, auf der Seite auch 9,5. Links und rechts 9,5 liegt wahrscheinlich daran, dass die Cartridge eine andere ist, zwar die gleiche vom System her, aber eventuell ein anderes Baujahr. Aber das ist nicht schlimm. Ja, ähm, kurze Zwischenstatement. Äh, wir haben jetzt halt die Federn tatsächlich an der Vorderachse bei dem zweiten Motorrad. Das ist Nummer 2. Ne? Genau, das war immer meine Nummer 1. Okay. Da habe ich mich auf Wohler gestellt. Steht nicht drauf, habe ich nicht genau gewusst, aber ich, ja. äh, Federn getauscht aus dem Grund. Hier waren 10 Federn drin. Mit einem 100... 70er Luftpolster und hier waren 9,5er Federn drin mit einem weitaus über 200er Luftpolster. Also die Gabel stand tendenziell quasi dementsprechend viel viel viel viel tiefer und auch die Federn zu soft haben die Gabel jetzt auch nochmal überprüft ob die auch grob ist. Nein, die ist nicht grumm, die ist, die ist gerade. Da ist auch nichts passiert. Ähm, haben jetzt dann auch 10er Federn umgebaut, die 9,5er raus. Luftpolster auch auf 190 gemacht, wie wir es dann da gemacht haben, dass wir jetzt einmal wirklich gleiche Motorräder haben. Gabelüberstand auch quasi bündig mit dem Außenohr, bis auf die Narbe und Federbein sind wir jetzt gerade dabei. Da war auch das Setting anders als bei der, also das Druckstufensetting war bei der schon erhöht und bei der aber nicht. Das heißt, die war grundsätzlich so ein bisschen tiefer, so ein bisschen softer. Ähm, War auch ein leichterer Fahrer drauf unterwegs. Da ist Hoche Wago drauf gesessen, oder? Ich meine ja. Ja, genau. Von dem her, ja, ähm, jetzt bauen wir das Federbein nur ein. Und äh, es ist mittlerweile 17.20 wir haben schon ein paar Stunden auf dem Buckel. Ein paar werden es noch, aber dann wird das Ergebnis hoffentlich. So, Christian, deine zwei Bikes sind wieder äh, gut verladen, so wie es aussieht. Du bist am Weg nach Rijeka. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß damit. Du hast gesehen, was wir alles gemacht haben. Vielleicht für die Zuschauer noch mal kurz. Wir haben der, die Gabel jetzt letztendlich vorne ja in Stand gesetzt mit dem neuen Gabelholm, äh, mit dem neuen Außenrohr. Jetzt hast du auch gesehen, jetzt spricht es auch wieder richtig schön an und so. Ja. Jetzt ist natürlich die, die Frage ist, wir haben jetzt zwei identische Bikes. Du hast jetzt von mir ein Setting bekommen, mit dem wir aus unseren Erfahrungen hergehen und sagen, okay, das funktioniert für die MA, für deine Rundenzeit, für dein Körpergewicht. Und jetzt liegt es an dir, dass du sechs Sekunden schneller bist. Mindestens. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, du fährst nach Rijeka, du hast von mir jetzt ein, ein, ein setting sheet bekommen, da wo alles drinsteht, was vorher war, was nachher ist, Prüfstandsprotokoll etc. pp. Für dich ist jetzt wichtig, dass du jetzt hergehst und mal ein, zwei, drei Turns fährst und mal reinhörst ins Motorrad. Ne? Mal fühlst, wie macht es denn, wie, wie tut es. Und dann nimmst du das Telefon in die Hand und rufst mich an. Okay. Und sagst hier, Herr meiner so und so, alles Scheiße. Komm runter nach Rijeka und ändert das. <lacht> nee. Schon uns los. Spaß beiseite. Nee, natürlich, klar, ehrlich. Ähm, du sagst mir, ich frage dich, wie ist in der Kurve, wie ist da beim Anbremsen, wie ist beim Rausbeschleunigen, wie kannst du die Linie halten? Damit wir dann von der jetzigen Basic, die wir haben, wir haben eine gute Basic, noch so die einen oder anderen kleinen Steps weitergehen können. Okay. Und ähm, ja, ich denke, für dich war es eigentlich gut, weil wir viel gefunden haben, viel, viel Fehler gefunden haben, die, die tief vergraben waren, die man nicht offensichtlich sofort sieht. Und von dem her liegt es jetzt, wenn alles passt, nur noch am Fahrer. Ja, ich bin äh, sehr gespannt. Ich äh, freue mich tierisch auf das Event, tatsächlich jetzt auf die vier Tage. Und was ich auch noch mal sagen muss, ich habe ja gar nicht gedacht, dass da jetzt so viele Baustellen am Ende des Tages sind und dass da wirklich so viel Zeit investiert werden muss. Deswegen nochmal schönen Dank an dich und auch an dein Team, allen voran Stefan, dass sie gestern noch tatsächlich Überstunden machen durften. Ist er da irgendwo? Ja, nicht. hört nichts. Denn äh, das war ja doch ein langer Abend gestern. Ja. So, so war das ja gar nicht geplant. Und äh, da bin ich froh, dass es gerade gepasst hat mhm. und ihr auch die Flexibilität hattet, das dann äh, so umzusetzen. Und ja, heute Morgen ist es dann ja erst fertig geworden. Es ja. äh, war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und ja, ich bin gespannt, was draus wird jetzt. Ich werde ja. mich melden. Cool. Ja, Rennsport ist natürlich immer individuell. Da gibt es keine geregelten Arbeitszeiten äh, zum, zum Leit der Mitarbeiter. <lacht> Aber gut, ist halt so. Ne? Ähm, auf der Rennstrecke wird auch am Wochenende gefahren und bis in die Nacht reingeschraubt. Und ähm, die Zeit kann man sich anderweitig wieder zurückholen. Ja, du rufst mich an, wenn was ist. Wenn du irgendwelche Fragen hast, nimm das Telefon in die Hand, ruf mich an. Und ähm, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß und Reko, gute Rundenzeiten und vor allem sitzen bleiben. Ne? Machen wir so. Danke. Danke, Christian. So, für alle die, die äh, auch gerne mal so einen Fahrwerkservice machen möchten oder einfach mal schauen wollen, ob sie überhaupt Bedarf haben, wir haben auf unserer Homepage ein Sheet, also ein Dokument, das ihr ausfüllen könnt mit diversen Fragen, wie euer Motorrad in diversen Fahrsituationen sich verhält. Und da kann man mal einfach eine kostenlose Bedarfsanalyse machen und mal schauen, ob ihr überhaupt Bedarf habt. Vielleicht habt ihr ja das perfekte Fahrwerk oder vielleicht gibt es ja doch noch die ein oder anderen Sachen zu verbessern. Somit danke fürs Zuschauen, ich freue mich, dass ihr dabei wart, gebt gerne einen Daumen hoch für das Video, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hoffentlich, bis dahin und ciao.